Okay, wir machen weiter mit der Vorlesung zum motorischen Transfer und ich komme jetzt hier zu einem Spezialfall des motorischen Transfers, nämlich dem kontralateralen Transfer. Kontralateral ist lateinisch und bedeutet die Gegenseite und hier geht es also darum, dass wir Bewegungen, die wir mit einer Körperseite ganz gut ausführen können, ob das auch einen Transfer hat zu Bewegungen mit der anderen Körperseite. Zuvor aber muss ich euch ähm, ja im Prinzip gestehen, dass ich beim letzten Mal einen Fehler gemacht habe. Ich habe doch tatsächlich ähm, bei diesen Reglern, die da auf der linken Seite stehen, habe ich den vestibulären Regler als visuellen Regler bezeichnet. Das war ein Fehler, weil wir nämlich hier nicht vom Lateinischen herkommen, sondern vom Griechischen und im Griechischen heißt das Ganze optischer Regler und der steht ganz links. Also ich mache mal gerade den Laserpointer an, der steht hier der optische Regler und insofern ist das hier also der vestibuläre Regler und beim Ratschlagen braucht man also, hat man doch erhöhte Anforderungen an das Gleichgewicht, ähm, was hier unten noch mal extra steht aus den Gründen, die ich in der letzten Vorlesung schon mal erwähnt habe. Okay, also ähm, falls ihr euch beim letzten Mal gewundert habt, habt ihr das richtig gemacht und so ein bisschen ist eben halt der Nachteil bei diesem, bei diesem digital asynchronen Format, dass ich jetzt hier nirgends einen Kommentar kriege zu dem, was ich so erzähle, sondern entweder ich merke es oder ich merke es nicht, aber hier, wenn ihr das merkt, ist es schon lange gelaufen und die Aufnahme ist passé. Okay, gut, aber ähm, komme ich zum kontralateralen Transfer. Eine kleine Begriffserklärung. Kontralateraler Transfer ist der Einfluss des Übens einer Fertigkeit A mit einer Körperseite auf das Ausführen der Fertigkeit A' mit der anderen Körperseite, also sozusagen achsensymmetrisch, wobei die Körperachse hier direkt in der Mitte des Körpers einhergeht, die Längsachse. Ja, wie sieht das denn aus im Sport mit so kontralateralem Transfer? Ähm, da ist ganz klar, dass die Bedeutung des kontralateralen Transfers unterschiedlich ist und auch abhängig von der jeweiligen Sportart. Zum Beispiel gibt es Sportarten, bei denen die präzise Bewegungsausführung mit beiden Körperseiten unerlässlich ist, also zum Beispiel jonglieren und auch Skifahren. Ähm, ganz klar, da kann man sich es eigentlich nicht leisten, eine bevorzugte Körperseite zu haben, aber also wenn ihr genau auf euch achtet, werdet ihr auch beim Skifahren feststellen können, dass ihr eine Schokoladenseite habt, auf der die Kurven besser funktionieren als auf der anderen Seite. Ganz deutlich ist mir das geworden, als ich mal umgestiegen bin auf Telemark Skier. Wenn man dann neu auf den Telemark Skiern steht, dann merkt man extrem, dass die eine Kurve ziemlich gut funktioniert, während die andere relativ schwierig war. Also bei mir war das zumindest so und da hat man dann also ganz deutliche Seitigkeitsunterschiede, die aber beim Skifahren und beim Jonglieren und bei vielen anderen Sportarten nicht erwünscht sind. Dann gibt es eine zweite Klasse von Sportarten, bei denen beidseitige Bewegungsausführungen Vorteile bringt, aber nicht zwingend erforderlich ist. Zum Beispiel im Fußball, wenn man da mit rechts und links schießen kann, wie hier deutlich demonstriert von Mario Gönze im WM-Endspiel, dann ist das auf jeden Fall vorteilhaft, weil man dann viel mehr Handlungsmöglichkeiten hat. Beim Freistilschwimmen ist es ganz gut, wenn man ähm, nicht nur zu einer Seite atmen kann, sondern zu der anderen Seite genauso gut atmen kann. Das erhöht auch da die Möglichkeiten zur richtigen Zeit zu atmen. Das heißt, es ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist von Vorteil und dann gibt es die dritte Klasse von Sportarten, bei denen es tendenziell eher Schnuppe ist was man mit der anderen Seite macht. Das sind insbesondere so Sportarten, wo man einen Schläger in der Hand hat oder ein Gerät weit wegwirft, wirft, zum Beispiel Speerwerfen, Kugelstoßen, auch beim Dart ist es wurscht, beim Fechten hat man, hat man nicht die Chance zu wechseln und beim Tennis sieht es genauso aus. Beim Tennis hatte ich mir ja persönlich schon mal überlegt, ob man wenn man talentiert genug wäre, die Zeit hat, so immer Vorhand zu spielen und dann den Schläger von der Rechten in die linke Hand zu wechseln. Und so ein bisschen ist ja die beidhändige Rückhand auch ein bisschen sowas wie eine Vorhand mit links. Ähm, ja, das sind so Dinge, die man dann überlegen kann, wenn es um den kontralateralen Transfer geht. Kontralateraler Transfer ist nicht nur in der Sportpraxis interessant, sondern hat auch eine theoretische Bedeutung in der Bewegungswissenschaft. Nämlich es ist es so, dass er Informationen gibt über die Bewegungskontrolle. Wenn man einen hohen kontralateralen Transfer beobachtet, dann würde das behaupten, dass die Bewegungskontrolle, die Kontrollinstanzen, die wir wahrscheinlich irgendwo im Kopf haben, dass die relativ zentral und unabhängig von den benutzten Körperteilen gespeichert werden. Wenn wir allerdings einen niedrigen kontralateralen Transfer haben, dann ist die Bewegungskontrolle spezifisch für das ausführende Körperteil gelernt worden. Das heißt also, wenn wir hier irgendwie Efferenzen aus dem... Kortex schicken an die Peripherie, dann ist die Frage, ist das jetzt alles sehr körperteilspezifisch oder eher weniger spezifisch? Und die Antwort, wie so häufig, liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Das wiederum ähm, hat natürlich dann auch wieder ähm, Bedeutung für die Sportpraxis. Da könnte man nämlich dann sich überlegen, erleichtert das Üben einer Fertigkeit mit beiden Körperseiten das Erlernen der Bewegung. Das heißt also unabhängig, also unabhängig davon, ob ich das jetzt brauche beim Sport oder nicht. Also beim Fußball ist es ohnehin so, dass ähm, das beidseitige Lernen immer gut ist, weil man dann mit rechts und links schießen kann, aber ist es zum Beispiel auch beim Tischtennis so dass es gut ist, wenn man mit links übt und verbessert das dann auch die Tischtennisfertigkeiten mit der eigentlichen Schlaghand, mit der rechten Hand. Und das ist tatsächlich auch schon mal experimentell untersucht worden von Heiko Maurer. 2005 hat er das publiziert in der Zeitschrift für Sportpsychologie. Ähm, und zwar hat er ein Experiment zum Erlernen des Rückhandskotterschlags im Tischtennis gemacht und hat mehrere Gruppen gehabt. Und insgesamt hatten die Versuchspersonen 840 Schläge ähm, mit der Rückhand gemacht. Und die Experimentalgruppe 1 hat immer alternierend geübt. Das heißt, die haben ein paar Schläge mit rechts gemacht, dann ein paar Schläge mit links gemacht und dann wieder mit rechts und dann wieder mit links und die zweite Gruppe hat die erste Hälfte, also die ersten 420 Schläge nur mit der rechten Hand gemacht oder also mit der dominanten Seite gemacht und danach hat sie dann das alternierende Üben angefangen und das Ergebnis war, dass also bessere Leistungen bei von Beginn an alternierenden Übungen, Übenden zu sehen waren. Es ging dabei um ein Neulernen dieses Tischtennis-Rückhandschlags. Sie hatten also noch wenig Erfahrung mit der tischtennis Und das würde ja tendenziell dazu, dafür sprechen, dass man erstmal beginnt, mit beiden Seiten zu üben. Ein ähnliches Experiment haben Bund und Kollegen 2010 publiziert. Das waren Experimente zum, im Bogenschießen zur Untersuchung, ob beidseitiges Üben zu besseren Ergebnissen auf der dominanten Seite führt. Sie hatten also nur Rechtshänder und alle haben 60 Schuss auf einer Zielscheibe in 10 Meter Entfernung genommen und der hat das dann noch ein bisschen weiter, der Andreas Bund hat das noch ein bisschen weiter unterteilt. Die Gruppe 1 hatte alle Schuss nur mit rechts, die Gruppe 2 3 rechts, 3 links und so weiter, die Gruppe 3 9 rechts, 3 links, 9 rechts, 3 links und die Gruppe 4 9 links, 3 rechts und so weiter. Und was dabei rausgekommen ist, ach so, wir haben also noch einen Behaltenstest nach drei Tagen gemacht und einen späten Behaltenstest nach zwei Wochen und haben auch einen Transfertest machen lassen auf die andere Distanz und die Experimentalgruppe 2, die also immer alternierend geübt haben, schnitten in allen vier Tests am besten ab. Das Interessante ist also, dass sie tatsächlich besser abgeschnitten haben als die, die nur mit rechts geübt haben, die sozusagen eigentlich die maximale Übungszeit in der Zieltechnik hatten. Da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, ähm, und die wichtigste Erklärungsmöglichkeit ist der Kontextinterferenzeffekt, den ich euch glaube ich auch schon mal erläutert habe. Vielleicht auch nicht. Das gucke ich noch mal nach. Wenn nicht, dann werde ich den auf alle Fälle noch mal wiederholen beim, an der. Stelle, wo er hingehört. Genau, das gucke ich nochmal nach. Also als Resümee beidseitiges Üben ist auch in Sportarten sinnvoll, in denen die Leistung der nicht dominanten Seite keine Rolle spielt. Ich meine, übertreiben muss man das jetzt auch nicht, aber es hilft auf alle Fälle immer mal, wenn man auch mal mit der anderen Seite übt. Okay, das waren die Ausführungen zum kontralateralen Transfer und als nächstes folgt die in der Vorlesung ein Schnipsel zum Umlernen.